Für die Landesregierung spricht der Ministerpräsident. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Lesung des Einzelplans 02, des Haushalt des Ministerpräsidenten, ist traditionell sozusagen die Hauptkampfbühne, wo wir die politische Auseinandersetzung führen über die Grundlagen unserer Politik und wo wir hinwollen. Und Frau Kollegin Faeser, die Fraktionsvorsitzende der SPD, hat das ja auch in einem Rundumschlag versucht. Ich glaube, es wird Gelegenheit sein, zu vielen Fragen, wir haben ja morgen die Einzelpläne, da noch einmal vertieft darauf einzugehen. Ich bin mit Ihnen völlig einer Meinung. Hessen ist ein tolles Land, sind wir uns einig, wo wir ein kleines bisschen unterschiedlich sind ist so die Beurteilung. Also, dass Sie die Landesregierung jetzt nicht loben, das finden wir nicht in Ordnung, aber es überrascht uns nicht wirklich. Dass Sie den Kollegen Scholz, ich kenne ihn lange, oder? Also, das ist der größte, den wir überhaupt haben. Ich habe vorhin aus Rücksicht auf die Große Koalition mal nicht dargelegt, wer uns diese Nummer mit den Wirtschaftshilfen und nächste Woche und Wumms alles eingebracht hat. Aber Aber meine Damen und Herren, lassen wir es mal. schauen wir mal, wenn das alles so großartig wäre, dann müssten es ein paar Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ja mehr mitbekommen haben, als die Umfrageergebnisse der SPD zurzeit ausmachen. Meine Damen und Herren, vielleicht so viel. Wir wissen um die schwierige Aufgabe. Und ich wiederhole dies ausdrücklich. Eine Landesregierung ist in einer solchen Zeit ganz besonders gefordert. Das, was Sie über viele Kolleginnen und Kollegen hier ausgeführt haben, über die Regierung insgesamt, ist Ihre Sicht der Dinge. Das sei Ihnen unbenommen. Ich bin überzeugt, diese schwarz-grüne Koalition und die tragenden Parteien haben einen Rückhalt in Hessen, von dem Sie träumen, meine Damen und Herren. Das macht uns nicht übermütig, aber unterstützt, aber unterstützt uns in unserer Arbeit. Herr Kollege Rudolph, auf Ihre Zwischenrufe warte ich immer. Und wir müssen doch nicht drum herumreden. Es ist doch nicht einfach für Sie. Das weiß ich doch auch. Und deshalb, bevor wir zu den Leitlinien unserer Politik kommen. Und Sie, Frau Kollegin, haben in der Tat darauf hingewiesen, das war ein ganz außergewöhnliches und auch ein sehr schwieriges Jahr möchte ich ganz bewusst heute noch einmal folgende Bemerkung machen. In den letzten zehn Jahren war die Finanzpolitik des Landes Hessen untrennbar mit dem Finanzminister Dr. Thomas Schäfer verbunden. Er hat die Finanzpolitik dieses Landes ganz wesentlich geprägt und natürlich auch die Grundlagen für den weiteren finanzpolitischen Kurs, auch und gerade in der Corona-Pandemie. Meine Damen und Herren, Erinnern wir uns noch, seine letzte Rede hier in diesem Haus, und wir reden heute über Finanzpolitik, aber eben nicht nur, seine letzte Rede in diesem Haus war die Einbringung des Nachtragshaushalts. Ein Nachtragshaushalt aus Anlass dieser Corona-Pandemie, quasi über Nacht eingebracht. Nur einmal zur Erinnerung, von wegen, wie schnell man arbeitet usw. So das ist alles unbeachtlich. Das können wir an anderer Stelle gerne diskutieren, wenn Sie das wollen. Er hat dort einen Satz gesagt, der geradezu seherisch war. Er hat uns gesagt, das ist eine Herausforderung, die noch Generationen von uns beschäftigen wird. Meine Damen und Herren, es ist mir ein besonderes Bedürfnis, heute an Thomas Schäfer zu erinnern. Seine besondere und kluge Politik, auch in der Vergangenheit waren wir auch unterschiedlicher Meinung, das muss man ertragen. Aber wir sind davon überzeugt, dass diese kluge Finanzpolitik, die er mit uns gemeinsam aber doch ganz wesentlich gestaltet hat, unter anderem jetzt auch die Chance gegeben hat, politisch zu gestalten. Hätten wir in den zurückliegenden Jahren nicht nur keine neuen Schulden gemacht, sondern sogar zurückgeführt Schulden und diese Verfassungsgrenze eingehalten und trotzdem investiert, wären wir heute in Hessen nicht in der Lage, so viel zu leisten, wie wir leisten. Ich muss es immer wieder sagen, Herr Kollege, außer uns hat das 53 Jahre in diesem Land niemand gemacht. Und da haben alle regiert, und immer hatten alle eine Idee, wie man noch Geld ausgeben könnte. Und deshalb gilt auch heute, lieber Kollege, wir haben allen Anlass, heute an Thomas Schäfer zu erinnern und ganz bewusst uns heute auch noch einmal bei ihm zu bedanken. Ich will mich heute aus gegebenem Anlass ausdrücklich auch bei Michael Boddenberg bedanken. Er hat aus dem Stand in einer Situation, die wir noch nie hatten, diese mehr als herausfordernde Aufgabe übernommen, leistet außergewöhnlich und ausgezeichnete Arbeit und stellt die Handlungsfähigkeit unseres Landes sicher. Und deshalb, lieber Kollege Boddenberg, vor diesem Haus herzlichen Dank nicht nur für die Bereitschaft, sondern auch für das, was Sie leisten. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es liegt doch auf der Hand, in diesen Corona-Zeiten sind auch Haushaltsfragen Corona bedingt. Und wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, einfach, wir haben eine Zeit, in der wir deutlich weniger Steuereinnahmen haben. Wir rechnen zwischen je nach Steuerschätzung, da kann man lange darüber diskutieren, aber im Kern kannst du nicht überschreiten. mindestens eine Milliarde pro Jahr nach einigen Zahlen teilweise auch über 2 Milliarden, €, je nachdem, wie der Zyklus gerechnet wird. Weniger Einnahmen und gleichzeitig deutlich mehr Ausgaben. Mehr Ausgabenbedürfnisse an allen Bereichen. Sie, Frau Kollegin, haben eben, ich habe mal mitgezählt, vielleicht habe ich eine falsche Strichrechnung gemacht, Sie haben 14 Punkte angesprochen, wo wir mehr Geld ausgeben sollten. Aber leider kommt nicht einen einzigen, wo wir mehr Geld reinkriegen. Aber das wird an anderer Stelle zu diskutieren sein. Also, weniger Geld, mehr Ausgaben. Da liegt es doch auf der Hand, dass das mit den normalen Mitteln des Haushaltswesens, auch mit den normalen Mitteln eines Parlaments, nicht gestaltet werden kann. Und weil das so ist, ist doch klar, dass wir hier besondere Situationen haben. Und hier haben wir auch wieder zwei Elemente. Und wie so oft ist immer das Gleiche. Die Welt ist nicht schwarz und weiß. Die einen sind nur doof, und die anderen sind nur schlau. Wir hatten vorhin in einer anderen Debatte ja auch die Situation, und ich habe immer wieder darauf hingewiesen. Und die Rückmeldung, die ich von vielen Bürgern kriege, die verstehen das. Gerade weil die Welt nicht schwarz und weiß ist, ist es immer ein Abwiegen. Und Abwiegen hier heißt doch, der Krise hinterher sparen, ist falsch. Wenn wir erst einmal warten, bis alles zusammenbricht, dann müssen wir anschließend mit noch mehr Aufwand die Strukturen wieder aufhören. Sie nicken. Okay. Umgekehrt aber gilt doch auch, es ist doch jetzt nicht die fröhliche Zeit des Geldausgebens. Sie stimmen ja wahrscheinlich auch zu. Alles, was wir tun, müssen wir doch berücksichtigen, was das an Dauerlasten insbesondere für die junge Bevölkerung bietet. Und wer nicht wie die Linksfraktion auf die Idee kommt und sagt, Schulden ist egal, Sie stimmen zu, okay, ich bin ja. Meine Damen und Herren, die Zeit ist weit fortgeschritten. Ich will es nicht übertreiben. Aber ich will Ihnen ehrlich sagen, nach so vielen Jahren gibt es immer wieder noch Neues. Und dass ausgerechnet die Linksfraktion mich unterstützt, das ist mir selten im Leben widerfahren. Aber ist in Ordnung. So, zur Sache zurück. Also, ein Auswiegen zwischen beiden Elementen. Und dieses Auswiegen zwischen beiden Elementen, das ist eine Abwägung. Und für die Grundlage unserer Politik, und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, Haushalt ist sozusagen in Zahlen gegossene Politik. Nicht nur für das nächste Jahr, sondern auch für die mittelfristige Finanzplanung. Und weil das so ist, braucht es keine breiten Erörterungen, dass wir hier mit außergewöhnlichen Herausforderungen befasst sind und dazu eine angemessene Antwort her muss. Ohne Neuverschuldung kann man das nicht machen. Ich kenne überhaupt niemanden, der auf die Idee gekommen ist, dass man das ohne Neuverschuldung machen kann. Wenn man das nicht ohne Neuverschuldung machen kann, ist man bei der Frage, was sind die richtigen Instrumente Und Die richtigen Instrumente sind nach meiner Überzeugung die, die wir gewählt haben. Niemand wird hier allen Ernstes bestreiten, dass wir in einer Ausnahmelage sind nach der Verfassung. Sind. Wir halten die Schuldenbremse ein. Auch darüber gibt es doch keine ernsthafte Diskussion. Selbstverständlich halten wir die Schuldenbremse ein. Die Schuldenbremse hat genau die Ausnahmesituation, die wir haben. Und, Herr Kollege Rock, wir haben doch genug Grund, wo wir darüber streiten können, wie es besser geht. Aber wir müssen doch nicht über Dinge streiten, die so völlig offenkundig sind. Wenn in der Verfassung steht, machen keine Schulden, außer es ist eine außergewöhnliche Naturkatastrophe oder Notlage. Jetzt frage ich einmal allen Ernstes. Sie wollen doch auch nicht bestreiten, dass wir eine außergewöhnliche Situation haben. Wir haben eine Situation wie noch nie seit dem Krieg. Ich kenne niemanden, der auf die Idee gekommen ist, nicht einmal Sie, der sagen könnte, dass man das ohne Neuverschuldung hinbekommen kann. Der große Unterschied ist zu früher. Und Das macht Schuldenbremse aus nach der Verfassung. Und Zu der stehen wir, dass wir nicht einfach nur Schulden aufnehmen, sondern dass wir auch verbindlich sagen, wie wir sie wieder zurückzahlen, das ist der entscheidende Punkt. meine Damen und Herren. und im Gegensatz zu manchen anderen Ländern, die ihre Entscheidungen zu verantworten haben haben wir die Zurückzahlung nicht auf die Zeit nach der nächsten Landtagswahl terminiert. Das ist ein uralter Trick. Das machen wir nicht. Wir beginnen mit der Zurückzahlung schon vorher. Das erhöht die Aufgabe. Aber wir sind wahrhaftig. Und deshalb, meine Damen und Herren, Frau Kollegin, Sie haben die Entscheidung für das Sondervermögen gegeißelt. Das bleibt Ihnen unbenommen. Ich bleibe bei meiner Überzeugung, diese Entscheidung war richtig. Sie war nicht zuletzt deshalb richtig, und es zeigt sich doch in dieser Pandemie immer mehr, dass die Herausforderungen sich nicht nach Haushaltsjahren richten, wenn der Kern der Aufgabe ist, dass man handlungsfähig bleiben muss und dass man auf der anderen Seite auch Planbarkeit haben muss. Dann ist es doch richtig, dass wir eine überjährige Institution haben und wir sind ja nicht allein damit und wenn sie z.B. einen Seitenhieb mal auf den Bund nehmen, was macht denn der Kollege Scholz, den sie so gelobt haben? Der hat 60 Milliarden nicht ausgegebene Gelder, die er jetzt für verschiedene Sachen einsetzt. Die stammen aus dem Vorjahr, die stammen aus diesem Jahr, und das ist zum Teil für das nächste Jahr geplant. Ich kritisiere das nicht. Soweit ich Verantwortung trage, habe ich das für die Große Koalition in Berlin mitentschieden. Aber wir sollten schon ehrlich miteinander umgehen. Ich verstehe, dass man andere Positionen haben kann. Geschenkt. Aber ich bleibe dabei, ich halte diese Entscheidung für klug. Ich halte sie für richtig, und deshalb meine Damen und Herren, sollten wir vielleicht über wichtigere Dinge streiten. Und ganz nebenbei es zeigt doch auch die Richtigkeit, die Beteiligung des Haushaltsausschusses, die Zustimmung zu allen Vorlagen des Finanzministers im Haushaltsausschuss zeigt doch, dass das Parlament nicht nur beteiligt wurde, sondern dass die Vorlagen und dessen, was die Regierung vorgelegt hat, in diesem Haus eine breite Mehrheit gefunden wird. Meine Damen und Herren, was wollen Sie denn eigentlich mehr? Ein Instrument, das funktioniert und eine parlamentarische Mehrheit. Die Grundlage für die Politik der Landesregierung bleibt natürlich – auch das dürfte niemanden überraschen –, die Vereinbarungen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN in unserem Koalitionsvertrag. Das ist die Grundlage, und auch in der Krise halten wir Und Wir wollen alles dafür tun, diese Krise auch als Chance für unser Land zu begreifen. Zukunftsfähigkeit das ist die zentrale Schlüsselgröße für unser Land. Es muss uns darum gehen, dass Hessen auch zukünftig einen Spitzenplatz, nicht nur in Deutschland, in Europa hat. Es bestreitet doch niemand, dass wir einen Spitzenplatz haben und haben alle, alle ihren Beitrag zugelassen. Es muss aber darum gehen, dass das auch so bleibt, in einer sich unglaublich rasch verändernden Welt. Die Herausforderungen sind schwieriger geworden. Und in der Krise haben Sie sich zum Teil noch einmal, wie in einem Brennglas, deutlich gezeigt. Also geht es um die spannende Frage, was sind eure Prioritäten sind. Diese Prioritäten will ich Ihnen sagen. Sie haben die Kommunen angesprochen. Ein Land wird auf Dauer nur erfolgreich sein können, wenn auch seine Kommunen erfolgreich sind. Und deshalb gehören Land und Kommunen zusammen. Und diese Regierung und diese sich tragenden Parteien können, oh nein, sie sind der Garant für ein enges Zusammenwirken. Allein die Tatsache, dass mehr als 2,5 Milliarden € nur in dem Sondervermögen steht, wir machen ja ganz eine Menge anderes, zeigt doch, die Kommunen können sich auf diese Regierung und sie tragenden Parteien verlassen. Meine Damen und Herren. Zukunftsfähigkeit bedeutet nicht nur, aber ganz besonders größte Anstrengungen für junge Menschen, für ihr gelingendes Leben in der Zukunft. dann sind Sie bei den Kernthemen. Dann schauen Sie sich den, Land, den, den Haushalt an. Wir haben noch einmal, obwohl wir wie nie zuvor in diesem Land investieren, auf allen Ebenen z. B. in der Kinderbetreuung in der Kita, haben wir noch einmal ordentlich draufgelegt. Das ist eine bewusste Entscheidung. Sie ist nicht preiswert. Aber sie ist aus meiner Sicht klug. Das Gleiche gilt auch für die Bildung auch in den Schulen. Schauen Sie sich einmal an. Dort wird weiter draufgelegt, Schwerpunkte ausgebaut. Wir nehmen, zusätzlich, äh, wir nehmen massig Geld in die Hand für zusätzliche Stellen, auch für zusätzliche Investitionen. Deutsch als Bildungssprache ist ein Schwerpunkt von uns. Alleine 100 Stellen dafür. Weil wir glauben, dass z. B. in einem Land mit vielen Kindern, die aus dem Migrantenbereich kommen, eine gute Zukunft nur gelingen kann, wenn die gut Deutsch können. dabei wollen wir ihnen helfen. Wir wollen nicht, dass sie draußen vor der Tür stehen und die zweiten Sieger sind. Wir wollen, dass alle erste Sieger werden können. deshalb muss jeder gut Deutsch lernen. deshalb haben wir dort investiert, meine Damen und Herren. Sie haben leider keinen Ton. Zu dem Pakt für den Ganztag gesagt. Schönes Thema. Schauen Sie in den Haushalt. Dort bauen wir weiter aus. Noch einmal. Ja, Verzeihung. 230 weitere Stellen für diesen Pakt für den Ganztag. Das sind enorme Aufwendungen. Das zeigt aber auch unsere Schwerpunkte. Ich könnte das jetzt durchgehen, aber Sie werden ja über Kultus noch einmal solo diskutieren. Ich will nur deutlich machen: Zukunftsfähigkeit Das ist das Schlüsselwort unserer Politik. Eben nicht ausruhen auf dem, was wir haben, sondern Zukunft gestalten. Und das kann man gerade und ganz besonders schön im Bereich der Bildung sehen. Meine Damen und Herren. damit es nicht untergeht, die berufliche Bildung ist kein Deut weniger wichtig wie die allgemeine Bildung. Und deshalb investieren wir auch dort. Wir erhöhen z.B. die Mittel für die überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge. Und vieles andere mehr. Ich sage das nur beispielhaft. Wir erhöhen deutlich unsere Anstrengungen mit den Ausbildungsplätzen beim Land. Ganz deutlich bei den Anwärterstellen und vieles andere mehr, weil wir möglichst vielen jungen Menschen die Chance geben wollen, eine gute Ausbildung zu bekommen. Wir sehen nicht nur die allgemeine Bildung, sondern auch und gerade die berufliche Bildung. Und derjenige, der eine gescheite berufliche Ausbildung hat, ist auch in Zukunft nicht weniger wert als der, der Abitur gemacht hat, meine Damen und Herren. Investitionen in Forschung und Lehre. Das sind Investitionen für die Zukunft. Schauen Sie sich einmal den Haushalt an. Sie sichern unsere Arbeitsplätze von morgen. Und gerade deshalb haben wir beispielhaft und ehrlich gesagt ja nicht einmal von Ihnen kritisiert. Ich erwarte ja auch gar nicht, dass Sie uns loben, aber ich will nur einmal feststellen, dass Sie es nicht einmal kritisieren. Wir haben beispielhaft dort sehr viel Geld investiert. Das tun wir auch weiterhin. Wir halten fest, an einmaligen Dingen, die es nur in Hessen gibt, LOEWE-Programm. Einmalig. Zigfach ausgezeichnet. Aber wir beschränken uns nicht darauf. Wir setzen neue Akzente. Ich will einmal erwähnen, seit ich weiß nicht wie vielen Jahren verbessern wir massiv die Qualität des Unterrichts bzw. von Forschung und Lehre. Wenn wir über 60 zusätzliche Professoren und auch Stellen für den Mittelbau einbringen, für kleinere Gruppen, für bessere Möglichkeiten, an den Hochschulen entsprechend zu studieren und zu lernen, ist das auch ein Beitrag für Zukunft. Meine Damen und Herren, besonders schön können Sie sehen, was wir vorhaben, wenn Sie sich einmal Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ansehen. Das Stichwort ist bei Ihnen überhaupt nicht gefallen. Es ist eines der zentralen Themen unserer Zukunft. Meine Damen und Herren, wir machen nicht nur 20 neue Professuren für Künstliche Intelligenz sondern wir führen ein ganzes Netzwerk zusammen unter der Führung der Universität in Darmstadt. Wir erwarten dort wirklich tolle Ergebnisse. und Alles, was wir dort erfahren, zeigt und lässt uns sehr zukunftsfroh sein, dass wir dort eine breite Basis schaffen für Zukunft Nicht nur in Darmstadt, da sind wir heute in vielen Bereichen schon in der europäischen Spitze. Aber wir wollen ja viel weiterkommen. Deshalb sage ich Ihnen noch einmal. Das Mantra ist Zukunftsfähigkeit. Und wenn es eine Zukunftsfähigkeit gibt, dann sind das Anstrengungen im Bereich der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. Und das genau finden Sie in diesem Haushalt, meine Damen und Herren. Ich will auch nicht verschweigen, das dürfte auch ziemlich einmalig sein. Wir haben gerade vor kurzem beschlossen, den hessischen Hochschulen für die nächsten zehn Jahre noch einmal 1,9 Milliarden € im Rahmen des Eurocare-Programms zuzusichern. Frau Kollegin hat Dorn hat das vor relativ kurzer Zeit vorgestellt. Meine Damen und Herren, relativ selten haben wir erlebt, alle Hochschulen haben zugestimmt, alle finden es richtig, was wir da machen. Und wenn Sie uns sonst schon nicht viel zutrauen, aber wenn Sie da auch zustimmen, wäre es ja nicht schlecht. Ich sage es noch einmal, das ist alles kein Selbstzweck. Forschung, Hochschule, Ausbildung, das sind die Kernstücke einer vernünftigen Zukunft, und das ist das, was uns bedroht. Gute Zukunft kann man auch nur haben bei der guten Infrastruktur Hessen ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern heute schon sehr gut infrastrukturell ausgebildet. Aber wir wollen noch besser werden. Wir glauben auch, dass das geht. Und dann schauen Sie sich einmal an, was wir da machen. Ganz breite Dinge. Kollege von der FDP. Nein, ich, nein ich, ich wollte Sie jetzt zum Applaus auffordern, wenn Sie nämlich sehen, wie wir die Mittel für den Landesstraßenbau erhöhen. Das ist doch etwas, wo Sie eigentlich in fantastischen Beifall ausdrücken müssen. Und Ihr Feindbild. Und, und lieber Herr Kollege. Lieber Herr Kollege, es gehört doch sozusagen zur Grundsatzausrüstung jeder Rede der FDP, dass dieser Wirtschaftsminister sozusagen alles falsch macht. Das muss man vielleicht als Opposition so machen. Okay, pass auf. Wir nähern uns 20 Uhr. Wir wollen es nicht übertreiben. Ich halte fest, wenn wir über moderne Verkehrspolitik reden, wenn wir über moderne Verkehrspolitik reden, dann bauen wir nicht nur Straßen aus, auch in sehr schwieriger Situation. Wir bauen Radwege aus. Wir machen modernste Versuche, z.B. mit Oberleitung und LKWs auf der Autobahn. Und wir haben eben gerade keine ideologische Verengung. Aber wir bleiben auch nicht stehen bei dem, was immer war. Und deshalb wird moderne Mobilität viel breiter angesetzt. Dazu gehört der Nahverkehr. Ich darf nur einmal erinnern, wo in Deutschland gibt es denn solche Tickets wie bei uns? Nirgends, meine Damen und Herren. Ich will jetzt nicht der Versuchung erliegen, alle Kollegen hier jetzt einzeln aufzurufen. Aber ich mache mir ja keine Illusionen: Sie werden Ihre Hobbys und Ihre Vorlieben pflegen. Das mag so sein, aber Sie werden sich gelegentlich dann auch anhören, wie die Fakten sind. Meine Damen und Herren, es ist halt so, heute ist eine gute Gelegenheit, einmal über einen anderen Punkt zu sprechen, der für die Zukunftsfähigkeit von überragender Bedeutung ist. Was ich damit meine, ist der Ausbau der Breitband- und Mobilversorgung in unserem Land. Das ist eine der zentralen Herausforderungen für Zukunftsfähigkeit und übrigens vor allen Dingen für die ländlichen Räume. weil diese Koalition hat sich auch zum Ziel gesetzt, dass die Menschen nicht nur in den städtischen Ballungszentren, sondern auch und gerade in den ländlichen Räumen eine gute Zukunft haben. Breitband- und Funkverbindung ist eine der Grundvoraussetzungen dazu. Meine Damen und Herren. Und Entgegen mancherlei Behauptung ist Hessen hier sehr gut vorangekommen. Wir sehen das gerade auch in der Krise die Chancen der Digitalisierung. und Deshalb gestatten Sie mir einfach ein paar Bemerkungen dazu. Wenn Sie sich den Haushaltsplan ansehen, werden Sie sehen, dass wir nochmals die Mittel für die Digitalisierung aufgestockt haben. Wir liegen jetzt bei rund 1,2 Milliarden €, die wir in diesem Bereich ausgeben. Alleine für den Gigabit-Ausbau sind noch einmal 266 Millionen € zur Verfügung und 50 Millionen € für den Mobilfunkausbau. Das sind konkrete Zahlen, und diese Zahlen sind Schwerpunkte unserer Politik. Wir haben das alles im Digitalministerium gebündelt. Und nach meiner Kenntnis sind wir die Einzigen in Deutschland, die dieses System haben, das natürlich jedes Ressort seine Arbeit macht, aber alles gekoppelt ist, auch mit der Zustimmung, ob man das Geld ausgeben kann mit der Zustimmung des Digitalministeriums. Das gibt es sonst nirgends. Das hat auch einen guten Sinn. Auf diese Weise wird zusammengehalten, damit nicht jeder ein eigenes System erfindet. Und Zum anderen haben wir dann auch eine relativ hohe Ressourcennutzung. Meine Damen und Herren, unsere Anstrengungen waren außergewöhnlich erfolgreich. Ich bin sicher, Sie haben alle gerade den letzten Breitbandatlas der Bundesregierung gelesen. Der ist vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Wenn Sie sich den einmal anschauen, dann ergibt es folgendes Bild. 96 aller hessischen Haushalte waren Mitte 2020 mit einem Breitkernanschluss versehen. Rund drei Viertel von denen mit mindestens 200 Megabit pro Sekunde. Und die Hälfte aller schon mit über 1.000, also im Megabitbereich. Das sind tolle Erfolge. Da waren wir vor ein paar Jahren noch nicht. Und wir verfügen heute in Hessen über eine ganze Reihe von Kreisen, die exzellent ausgerüstet sind. Und übrigens, am allerbesten, Herr Kollege Banzer, in Deutschland ist der Hochtaunuskreis. Kann man alles nachlesen in diesem Atlas der Bundesregierung. Das Ding haben nicht wir aufgelegt, aber trotzdem freut es uns natürlich. Und wir sind bei der Breitbandversorgung heute in Deutschland auf Platz zwei aller Flächenländer. Unser Platz, wo wir hinwollen, ist Platz 1. Aber wir haben eine ganze Menge erreicht. Unglaublich viel. weil so oft hier diskutiert wird, passiert nichts jahrelang. Lesen Sie einfach die Fakten und dann müssen Sie eine neue Rede schreiben. Das gleiche haben wir doch auch beim Mobilfunkempfang. Ja, es gibt noch Löcher. da ich mir den Luxus erlaube, in Gießen zu wohnen, fahre ich auch noch viel durch Sand. Es kommt immer wieder an bestimmten Stellen. So, bereits 2018 haben wir mit allen Mobilfunkanbietern einen Vertrag geschlossen. Wir haben gesagt, wir zahlen 50 Millionen € für 400 und ihr für 800 Einheiten und insgesamt 4.000 Maßnahmen. Und wo sind wir heute? 4.800 Maßnahmen. Von den 4.800 sind über 4.000 erfolgreich abgeschlossen. Und es ist eben nicht nur Nachrüstung, es ist falsch. Ich müssen nur einmal nachlesen, was da steht. Es sind 276 völlig neue Standorte. 3.753 sind modernisiert und erweitert worden. Und In Hessen werden jeden Tag werden fünf neue Mobilstandorte oder Mobilfunkstandorte errichtet oder modernisiert. Meine Damen und Herren, das sind Leistungen, und das sind Voraussetzungen für gute Zukunft in unserem Land. Übrigens, man muss sich ja nicht selbst loben. Nein, Aber nein, muss man nicht, nein. muss man nicht. Deshalb zitiere ich gern mal einen Satz: Hessen hat auf die Überholspur gewechselt. Beispielhaft. Ende des Zitats das kommt von wo davon. Also die haben sicher Erfahrung, wie das ist, und wir wollen auch das nicht überbewerten. <lacht> Also, meine Damen und Herren, und wenn Sie wieder über Schulpolitik reden, damit Sie noch ein bisschen Daten und Fakten haben, Frau Kollegin Faeser, Sie wollten doch da sich zu äußern. Also, auch bei der Schule und der Digitalisierung sind wir sehr gut vorangekommen. Das hessische Schulportal, meine Damen und Herren, wird von mittlerweile weit über 90 aller weiterführenden Schulen genutzt. Das war ein Kraftakt ohne Ende, ich will mich ausdrücklich bei denen bedanken, die das geschaffen haben: die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort, die staatlichen Schulämter, das Kultusministerium, alle, die drumherum sind. Meine Damen und Herren, ich habe den Digitalpakt Schule selbst verhandelt, ich weiß sehr genau, was damals und solange es es noch nicht her vereinbart wurde. Da war nichts mit Distanzunterricht, da war nichts mit einem Digitalunterricht, sondern alle haben gesagt, das kann nur eine Ergänzung des Präsenzunterrichts sein und dass, bevor wir das einführen, wollen wir erstmal, dass jede Schule ein Konzept vorlegt und ein pädagogisches. Herr Ministerpräsident, nur als Tipp. Oder ich komme Freunden. zum Schluss. So, und ganz nebenbei, wir sind nicht nur da sehr gut vorangekommen, sondern ich bin auch sehr froh dass 99 aller Schülerinnen und Schüler in diesem Land, die ein solches Tablet brauchen, die haben es mittlerweile in Hessen. Und wir sollten froh sein, dass das gelungen ist. Es ist und bleibt kein Ersatz für normalen Unterricht, aber es ist eine der Grundvoraussetzungen für Zukunftsfähigkeit. gerade das kann man auch dort sehen, meine Damen und Herren. So. Herr Präsident, ich komme gleich zum Schluss. Hessen gehört zu den sichersten Bundesländern, und das soll auch so bleiben. Und deshalb werden wir dort weiter investieren, weiter in zusätzliche Personal, aber nicht nur im Personal. Die Herausforderungen sind vielfältig. Das Gleiche muss für die Justiz gelten. Und wir werden nicht nur Personal verstärken. Die Herausforderungen sind vielfältig, und weil sie vielfältig sind und die Gefährdungen vielfältig, brauchen wir auch sehr unterschiedliche Lösungsansätze. An einem will ich keinen Zweifel lassen. Die vielen Bereiche, und insbesondere im Bereich des Extremismus, namentlich im Rechtsextremismus, und die Anstrengungen für den Kampf gegen Hass und Hetze da werden wir nicht nachlassen. Im Gegenteil, wenn Sie in diesen Haushalt schauen, werden Sie sehen, dass wir die Mittel für diese Arbeit noch einmal deutlich erhöht haben. Da geht es um Personal, da geht es um Technik, aber es geht auch um eine politische Grundentscheidung. Diese Koalition wird sich von niemandem überbieten lassen, wenn es darum geht, diese Gesellschaft zusammenzuhalten und Hass und Hetze die Stirn zu zeigen, meine Damen und Herren. Zu den Prioritäten unserer Politik gehört auch der aktive Klimaschutz. Wir sind nicht der Auffassung wie andere hier in diesem Haus, dass das eine Art böswillige Erfindung ist. Wir halten die Veränderung des Klimas und die damit verbundenen Schäden für die größte weltweite Herausforderung. Wir wollen deshalb unseren Beitrag dazu leisten, dass wir Umweltschutz und Erhalt unseres Wohlstandes hinbekommen. Deshalb werden Sie in diesem Haushalt finden, Punkt für Punkt die Umsetzung und die Mittel, für diese Umsetzung unseres integrierten Klimaschutzplans. Und auch dort sind wir ehrgeizig, weil Zukunftsfähigkeit wird auch nur gelingen, wenn wir es schaffen, unsere Umwelt zu erhalten. Und deshalb kein Spaß und nichts Auferlegtes. Es gehört zu den Kernbereichen unserer Politik. Klimaschutz, Wohlstand erhalten und aktiven Klimaschutzplan, das gehört für uns zusammen, meine Damen und Herren. Also, wir handeln in der Krise konsequent. Wir bauen unsere Infrastruktur aus. Wir unterstützen massiv die Wirtschaft, könnte ich eine Menge zu sagen, insbesondere beim Erhalt, aber auch bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Wir bleiben bei unserem Ziel solider Finanzen und wollen im Jahre 2024 wieder einen Haushalt ohne Schulden vorlegen. Wir erhalten bewährtes und schauen insbesondere auf die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Alles in allem, meine Damen und Herren, wir halten Kurs, wir bleiben solide, und die Bürgerinnen und Bürger können sich auch weiter auf uns verlassen. In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu diesem Haushalt. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich halte für das Protokoll und für die nachfolgenden Präsidenten im Stuhle fest, dass vier Minuten Redezeit noch dazugekommen sind, die dann ordentlich verteilt werden.